Das bei euch bei gekocht. Wir schauen uns jetzt einmal an, was die Kräuterspezialistin Bettina heute für mich für eine Challenge hat. Heute sind einmal nicht so sehr die Kräuter im Fokus, aber so wie bei den Kräutern es doch auch ein sehr altes, überliefertes Wissen ist, haben wir heute altes Wissen, wie man Lebensmittel haltbar macht. Und zwar benötigen wir dafür ganz viel Zeit. Und haltbar machen kann man es durch die Fermentation, wie den Sauerteig, das Joghurt oder ein fermentiertes Gemüse. Und dafür, Markus, sollst du heute in deine Gerichte traditionelle regionale Produkte einbauen. Von mir hast du ja schon das selbstgemachte Joghurt, den frischen Sauerteig und eine kleine Kostprobe von meinem Sauerteigbrot und ein buntes fermentiertes Gemüse. Zusätzlich fahrst du nur zu Bauern und zu Hofläden und besorgst dir einen Sauerrahm. Sauerkraut und Apfelessig. Du siehst schon, das Wort Sauer, das beschäftigt uns heute noch. Klingt nach einer ziemlich sauren Geschichte und damit die Bediener halt nicht sauer wird auf mich, werden wir uns den Sauerteig als erstes vornehmen, weil den bauen wir nämlich heute mal ins Dessert ein. Der braucht am längsten Zeit und mit dem müssen wir jetzt starten. Für unsere süßen Sauerteigschnecken, die wir als Dessert machen, brauchen wir jetzt unseren fertigen Sauerteig. Der wunderbar duftet so ein bisschen noch so ein bisschen milchig, also ganz ein ganz ein toller Geruch. Wir geben jetzt da zu unserem Sauerteig ungefähr die Hälfte von der Milch dazu. Die ist ein bisschen lauwarm, damit wir das ein bisschen ausgleichen, damit das alles dieselbe Temperatur hat. Und dazu brauchen wir natürlich auch noch Mehl. Wir brauchen ein bisschen Butter, eine weiche Butter. Wir brauchen ein wenig Zucker und ein bisschen Salz. Und auch ganz wichtig, das Eigelb nicht vergessen. Wir haben jetzt alle Zutaten da drinnen. Noch ein bisschen Milch haben wir noch aufbehalten, damit wir den Teig ein bisschen steuern können von der Konsistenz. Und für alle, die es nicht mit der Hand rühren, gefreut und kneten gefreut, Handmixer. Beim Teig kneten ist ein bisschen Gefühl gefragt, weil nicht jedes Mehl kleistert gleich. Das heißt, bei der Milch muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht braucht man ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Wir kneten den natürlich noch ein bisschen aus, damit er eine schöne, geschmeidige Konsistenz kriegt. Und dann können wir ihn wieder in die Schüssel reingeben, mit ein bisschen Mehl bestäuben, zudecken und an einem warmen Ort dann gehen lassen. In der Zwischenzeit fahren wir zu einer Expertin für traditionelle Rezepte, die hat sogar Kochbuch drüber geschrieben und da nehmen wir auch gleich unser Brot mit von der Bediener, weil das brauchen wir da auch dazu. für unser erstes Rezept, den holen wir uns jetzt da im Hofladen. Und wir sehen, gesehen, eine Eier gibt es auch, da werden wir uns auch ein paar mitnehmen. So, ich habe was mitgebracht für uns, unseren Sauerrahm für die sauerrahm und unser Brot, das wir dann für die Brotcoutons verwenden können. Man, das riecht schon gut. Das ein Man, ist ein schönes Brot. Wie genau machst du jetzt die sauerrahm Zuerst haben wir den Kümmel trocken anrösten, ohne Fett. Das ist der Kümmel, Wiesenkümmel, den habe ich im Sommer selber gebrockt, rieche ich intensiv. Was, das ist viel intensiver als das, was du aus dem Backel kaufst, gell? Boah. das ist Wahnsinn. Der Kümmel, bei uns ist bekannt als der Wiesenkümmel, und der wächst eher auf magerem Boden und zwar an Waldrändern oder Wiesenrändern, Feldrändern. Und er kehrt zu den Doldenblütlern und somit hat er einige giftige Verwandte, also aufpassen mit der Verwechslungsgefahr. Er ist unter unseren heimischen Pflanzen das Kraut gegen Blähungen und Verdauungsbeschwerden. Er hat sehr viel ätherische Öle enthalten, die wiederum unsere Verdauungsorgane durchbluten und entkrampfen. Zusätzlich regt er nur die Gallenflüssigkeit an und so werden fette und schwere Speisen besser verdaut. Man kennt es ja bei unseren traditionellen Gerichten wie Schweinsbraten, da findet er ja ganz gern seinen Platz. Den Kümmel kann man aber als Kümmeltee trinken oder die Kümmelsamen kauen, das wirkt gegen Mundgeruch. In unserem traditionellen Brot ist der Kümmel auch sehr gern enthalten, weil er einfach die Haltbarkeit nur verlängert, gegen Schimmel wirkt und das Brot noch verdaulicher werden lässt. Den rösten wir trocken an. Man merkt es dann gleich, weil sie die ätherischen Öle gleich extrem entwickeln. Nicht zu lange, es darf nicht springen anfangen, gerade so, dass wirklich, wenn du merkst, es riecht gut nach Kümmel, dann warst du es auch schon. Dann riechst du Wasser, gießt das auf, einen Schuss Essig dazu, rühren deinen guten Sauerraum mit ein bisschen Mö ab und verkochen das Ganze. Mhm. Also zur Bindung, dass das dann eine genau. schöne, semmige der Sauerrahm, der findet in unseren heimischen Küchen sehr oft Platz und wird sehr gern verwendet. Genauso wie dem Joghurt werden dem Sauerrahm Bakterien zugesetzt, aber zur Fermentation des Joghurts noch später. Der einzige Unterschied ist, dass der Sauerrahm eine wesentlich fetthaltigere Basis hat, und zwar den Rahm. Was hat denn das mit den alten Rezepten auf sich? Wir verwenden Lebensmittel regional, saisonal und eigentlich nur wenige Zutaten, dafür die sehr, sehr hochwertig. Und ja, unsere Altvorderen haben eigentlich immer schon, ich weiß gar nicht, ob sie es gewusst haben, aber sie haben Lebensmittel verwendet, die dem Körper sehr, sehr gut tun. Wir haben in der Suppe drin den Kümmel, wir haben den Apfelessig als fermentiertes Lebensmittel und es soll ja jeder jeden Tag mindestens einen Esslöffel fermentiertes zu sich nehmen. Insofern ist das ähm, Superfood und es muss nicht immer alles schnell, schnell gehen, sondern einfach wirklich, du lässt dir Zeit beim Kochen, du gibst deine ganze Liebe mit eine in das Gericht und steigerst dadurch auch die Wertigkeit, finde ich. Unser Leben ist sowieso so schnelllebig, äh, lassen wir uns Zeit beim Kochen und schauen, dass was kurz dabei rauskommt. Das duftet schon wunderbar. Was fehlt uns da jetzt noch? Du, ich schmecke jetzt nur mit ein bisschen Suppenwürze noch ab, ganz wenig. Machst du die selber? Ja, die mache ich selber. Das haben wir vor ein paar Jahren mal angefangen. Wurzelwerk zusammenschneiden, einsalzen und langsam trocknen. Da sind wir wieder dabei, dass wir den Lebensmitteln Zeit geben. Und dann war ich das ganze Jahr, ich komme dann ein ganzes Jahr damit aus, und weiß das ganze Jahr in jeder Suppe und jeder Sauce, wo es her ist. Und dann, mein Lieber? probieren Probier mal. Oh, der Gut, gell? Mhm. Und der, der Schuss Essig, das macht's einfach perfekt. Ja. Meine Oma hat die früher immer gekocht, und das erinnert mich so an meine Kindheit. Ja, das ist immer so. es die Oma mal gemacht okay. hat, dann erinnert man sich immer dran. Immer, ja? immer. Tja, was uns jetzt noch fehlt, sind eigentlich nur noch unsere Brotkotons ah. So, natürlich ordentlich Butter. Wirklich, so viel Butter nimmst du? Unbedingt, weil bei den Croutons, da muss das schmecken. Da darf ein bisschen Butter drin sein. Ja, hast du recht. So, jetzt haben wir denen richtig schön Zeit gegeben. Und die haben jetzt eine super schöne gleichmäßige Farbe. Also, es Butter riecht Zeit. so gut, ich möchte am liebsten eine Klang. Dann probier heute halt einmal. Darf ich? Sicher. Passt, gell? Weltklasse. Und nicht zu so viel Butter also hat genau ja, passt. Du hast voll recht gehabt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere Gläser abfüllen. Wir anrichten das bei mir in der Küche und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, unsere Vorspeise ist fertig. Die habe ich jetzt mitgebracht. Jetzt schauen wir mal kurz nach unserem Sauerteig. Na, der braucht noch, wie gesagt, der braucht einfach viel Zeit und in der Zwischenzeit können wir jetzt gleich mit unserem Hauptgang starten. Der Sauerteig bleibt uns auch beim Hauptgang erhalten, und zwar bei unserem Sauerteig-Brot-Sandwich. Was brauchen wir dazu? Den Bäcker meines Vertrauens, ein geiles Kraut und ein Apfelessig. Grüß dich. Servus, grüß dich. Hi. Du, jetzt habe ich da noch beim Tag ich weiß genau? Sauertag. Wie kriegt ihr das hin, dass das so grob wird? Die lange Teigführung. Das ist viel Zeit. Viel Zeit. Wie funktioniert denn das da jetzt genau? Ja, das mischt jetzt 10 Minuten. Dann lassen wir noch eine Stunde liegen. Dann stoßen wir nur zusammen. Dann lassen wir wieder eine Stunde liegen. Dann wägen wir noch mehr aus. Wirchen noch nicht. Also lassen wir auch wieder nur liegen. Wieder eine Stunde. Und was ist da jetzt alles drin? Rein nur Müll, Wasser, Sauertag und ein Prise Salz. Das reicht, oder? Das reicht. Und weil es jetzt fast fünf Stunden braucht, fahren wir in der Zwischenzeit zum jogl -Bauen. Da holen wir uns unser Sauerkraut und unseren Apfelessig. Grüß dich. Hallo. Grüß war da der Wischer ich habe gleich bei der Arbeit. Das passt ja, super. Sauerkraut machen wir heute und ich zeige dir, wie das geht. Ja, super. Die Krautköpfe haben wir jetzt einfach sauber machen ja. und von schneiden und einen Strunk ausschneiden. Und der Vater, der hob dann rein in einer Schafferl, wo man es dann entwürzen würzen können und mischen. Und da haben wir halt auch unser eigenes Rezept. Wenn man Kraut schon so lange gemacht hat wie du, ja. macht man das echt nur nach Rezept oder mehr nach Gefühl? Also, obigen haben wir nichts. Über die Jahre weiß man dann, wie es schmecken muss. So, ich war wieder soweit. Ist schon voll. Das war aber schnell. Ja, das geht flott. Ja, da kennt man auch schon ja schon ein bisschen. Einbürzen, ja, genau, da können wir gleich einwürzen. Dann nehme ich einfach eine, so eine Handvoll Salz, das weiß ich genau, halber viel schaffe. Zwei Handvoll Salz. Das ist die Hauptkonservierung. Und das Salz ist also wichtig zum Rähren. Volkskundlich Rehren heißt einfach, das Kraut muss Wasser los. Wasser aus der Genau, weil das Wasser ist so wichtig noch und das sagen wir auch im Standguttopf drinnen, dass das Wasser über dem über Kraut stehen muss, dass es eben nicht ja. verdirbt. Und da haben wir so ungefähr ein Löffel voll Kümmel rein, weil der Kümmel einfach äh, ein bisschen eine Farbe macht und auch von der Verdaulichkeit her einfach gut ist. Und dann haben wir da noch Lorbeerblätter. Das haben wir alles in Bio-Qualität, weil wir einfach so, so 40 Jahre Biolandbau betreiben. Du tust hast das ist richtig zu Breseln. Genau, das ist ja Bresel, Das Na, ist logisch, weil wenn du das jetzt am Teller ja. raus tust vom Topfen, dann hast du äh, ein großes Platte dabei. Und dann haben wir noch ein bisschen Bio-Wacholderbeeren. Da tue ich auch gerade ein paar rein. Da geht es nur um das auch ein bisschen. Ich morgen schön gern und dann war auch gern und okay. der würde das dann gemacht. Man sieht jetzt, das schon in Schwitzen an. Genau, man sieht schon, dass es oberflächlich jetzt durch das Salz schon total glänzt, weil das, das Salz eben jetzt das Wasser außerlöst. Und dann wird es gemischt. Und das produziert dann so viel Flüssigkeit, dass das reicht für das genau, Ganze das, passen? Das, das, das, das, ist natürlich jetzt, das geht nicht jetzt in eine fünf Sekunden, sondern das dauert so zehn Minuten. Das fängt ja schon richtig zum Safteln an. Wenn ich da jetzt in die Hände greife, merke ich schon, dass ich da schon direkt ein Wasser kriege. Seht man jetzt dann? Ja, wenn ich drauf drücke, fängt schon zum Tropfen an. Und jetzt kostet es. Und da es hauptsächlich nicht um das, ob man jetzt die Gewürze schmeckt, sondern es geht hauptsächlich um das, dass man Salz die richtige Menge Salz hat. Und wir können für das passt. Ja, ich finde auch. Es ist nicht jetzt Kraut gleich, wie stark das, wie sauer das dann ist. Weil es darf nicht zu sauer sein, sonst wird das Kraut recht scharf nach und gern. Und so ist es halt, das soll halt ein bisschen eher milder sein, weil halt das der generelle Geschmack eher so ist. Nicht? Gut, und dann tun wir es rein ins Fassel, Weil der Stangurtopf ist für das da, dass eben das hundertprozentig luftdicht abgeschlossen wird dann. Wofür bringst du rein in so einen Topf? Ja, da gehen schon 30 Kilo rein. 30 Kilo? Boah. Das ist 40-Liter-Topf. Wie lange hast du denn für 30 Kilo? Ja, das hast du ja gesagt in der Foto, da ist es glatt. In einer halben, dreiviertel Stunde ist es schon so fast fertig. Nicht? Aber früher hat man nur viel größere Töpfe gehabt, nicht? weil man jeden Tag einen Sauerkraut gegessen hat. Vorne essen. Einfach als Gesundheitsvorsorge. Ja. Durch die Fermentation wird Gemüse nicht nur haltbar gemacht, sondern es erhöht sich auch der Vitaminanteil. Und zwar passiert folgendes bei der Fermentation. Gemüse oder auch das Kraut wie für Sauerkraut wird erst einmal fein geschnitten und geraspelt. Dann wird es in Salz eingelegt. Die Struktur das Gemüse bricht auf und der Saft tritt aus und geht über in die Salzlage und die Bakterien vermehren sich. Aber nicht alle Bakterien gewinnen diesen Kampf, genau genommen nur die Essigsäure- und Milchsäurebakterien. Somit wirkt es keimtötend und das Gemüse wird haltbar gemacht. So kann ich ja Gemüse für den ganzen Winter haltbar machen und zusätzlich habe ich noch einen großen Vorteil, es wird schon vorverdaut, somit ist es wunderbar bekömmlich. Und dann das Wichtigste ist jetzt, dass man das gescheit verdichtet, Weil das Wasser, das eben durch das Salz austritt, das muss immer dem Kraut stehen zum Schluss. Man hört das auch, das so. Genau, oder? das ist richtig saffitzen, sagen. <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt, jetzt ist es schon so, dass ich zwischen den Fingern lauter Flüssigkeit habe. Und je vorher das wird, mehr Flüssigkeit kriegen wir. Und dann können wir dann zum Schluss die, die Schwaner drauf und die Decke drauf und da in der Wasserin. Das ist immer so ein Rind, da kommt das, wird das voll mit Wasser angefüllt, dass es luftdicht angeschlossen ist, dass nur das Gärgas raus kann. Wie lange muss das Gär noch Ja, machen? das dauert so drei Wochen, bis man es dann mal kostet. Dann schauen wir mal. Meine Mama macht das, weil die hat das immer gekostet. Die hat die das im Gefühl. Wie viele Fasseln machst du da so? Ja, ein paar über das Jahr werden schon gemacht, weil das einfach sehr beliebt ist bei uns im Hochladen. So, jetzt holen wir uns ein neues gerade, oder? Genau, meine Frau hat schon hergekriegt, das Saugraft. Ah, warte, danke. Und was, was ich noch brauche? Apfelessig, Ja genau, den haben wir da. Ah, sehr gut. von unserem Streibsgarten selber gemacht. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Super. Der Apfelessig wird hergestellt aus Apfelsaft oder auch aus Apfelresten und es entstehen während der Fermentation natürliche Bakterien und Hefe, die erst den Zucker in Alkohol umwandeln und dann in Essigsäure und die hat die gesundheitsförderlichen Eigenschaften und gibt uns den Geschmack. Der Apfelessig regt uns die Verdauung an, regt uns auch die Verdauung an, wirkt so entgiftend auf die Leber, senkt den Cholesterinspiegel, senkt den Blutzucker und wirkt abbauend gegen Kalkablagerungen. In Apfelessig entstehen während der Fermentation ganz tolle Vitamine und Mineralstoffe, wie das Vitamin C, A, E und die Mineralstoffe Kalium, Phosphor, Magnesium, Fluor und Schwefel. Eins ist nur zu beachten, dass nur im Naturtrüben Apfelessig diese Inhaltsstoffe enthalten sind. Sobald der behandelt wird, destilliert wird, gehen die leider verloren. So, mein Kraut, mein Essig, haben wir es. So, Christi, Ich bin wieder da für meine Besorgungen. Ja, da. dann packen wir es an. Dann kriege ich gleich jetzt in den Handtuch. <lacht> Wie ist das in der Bäckerei jetzt eigentlich mit dem Sauertag. Wir arbeiten den vom Anstieg gut. Einmal auf dem Grundsauer, dann auf dem Vollsauer. Und den Vollsauer, den arbeiten wir jeden Tag weiter. Das heißt, in der Früh machen wir äh, vom Grundsauer wieder einen Falsauer und lassen den bis in die nächste Nacht Schnee. Und dann, wenn wir fertig sind mit allen, das Gleiche wieder von vorne. Ich bin immer wieder begeistert, was aus so wenigen Zutaten entsteht. Nämlich ganz genau nur aus Wasser, Mehl, Wärme und ganz viel Zeit entsteht erst einmal dieser Sauerteig. Und das haben die Menschen schon vor Tausenden von Jahren gewusst und haben so die Mehle angesäuert, um die Haltbarkeit zu verlängern. Und im Grunde kann man den Sauerteig mit verschiedensten Mehlen ansetzen. Und was da passiert ist, dass während der Reifung die Bakterien das Mehl vorverdauen und so das Brot bekömmlicher werden lassen. Es werden Vitamine und Mineralstoffe gebildet. Gleichzeitig wird aber das Phytin, das ist ein Antinährstoff, der in den Getreidesorten enthalten ist, um bis zu 50 Prozent abgebaut, das mit der normalen Backhefe oder normalen Backtriebmitteln nicht der Fall ist. Somit ist das Sauerteigbrot wirklich sehr, sehr bekömmlich. Während des Reifeprozesses entstehen verschiedene Bakterien, und zwar Essigsäure- und Milchsäurebakterien und Hefe. Und die Bakterien, die geben uns den malzigen, säuerlichen Geschmack und die Hefe produziert Kohlendioxid, sodass das Brot schön luftig und fluffig wird. In 1 Gramm Sauerteig ist eine Milliarde Milchsäurebakterien enthalten und 10 Millionen Hefezellen. Da gefreut ja unser Darmflora so richtig. Den tust du jetzt portionieren, formen und dann weiter bochen. Genau. Jetzt zeig du mir einmal an, wie man das macht. So, schauen mal, dass man schön rund wird. Mit den Handball ein bisschen nachdrücken und mit den Fingern wieder zurückholen. Dass es schön rund ist. Boah, das schaut kompliziert aus. Wie ich das bringen? Ich bin ja kein Bäcker, heißt Nein, das. Nein, voll... das ist aber echt nicht einfach. Jetzt warte mal, wie tust du da jetzt? So, schauen wir mal, dass du das richtig einfach, das, das Mögliche Jetzt nicht direkt reinbringst, sondern als Müll nur als Hilfe hast, dass du nicht bicken bleibst. Und richtig einfach mit dem Handballen drücken und mit den Fingern wieder vier erheben. Das ist Zeitlupe. Das ist Zeit. Ich nehme die Zeitlupe. Ah, hört es ja, schon langsam. Schau. das so irgendwas das wie eine Kugel? Schau, dass das Müll nicht ausgeht. Ah, ja, genau. Jetzt schau bitte schön, das wäre eine Kugel. Ja. Schau. Sag ich, auf den Anfang ja. nicht so schlecht. W wann musst du eigentlich aufstehen, dass sie das mit den fünf Stunden ausgeht? Ja, Mitternacht. Geht weg. Mit der Weg. Mitternacht. Ja. Du machst das ja überhaupt mit zwei. Ja, brutal. So, jetzt haben wir unsere vier. Genau. Was nehmen wir mit dir jetzt? Jetzt nehmen wir es, setzen wir es auf den Abzürger und dann lassen wir es eine halbe Stunde rosten. Dann schneiden wir es noch, dass es eine schöne Form kriegt, dass das Muster hat, was es braucht. Und Herz? Ein einen Ofen? Einen Ofen damit. So, zurück von der Shoppingtour, wir haben unseren Apfelessig, unser Sauergrat und wir haben unser Brot von der Bäckerei. Und das werden wir jetzt gleich aufschneiden, weil wir brauchen dann nämlich zwei Scheiben. Und weil das so ein gutes Brot ist und das riecht so gut und ist noch warm, machen wir das wie früher bei der Oma. Weil das erste, wenn die Oma ein frisches Brot gebracht hat, war Butter drauf und probieren. Es mmh. gibt nichts geileres als Butterbrot. Für unser sauerteig sandwich brauchen wir natürlich jetzt unser Fleisch. Und zwar ist das ein Surschopf und da machen wir uns einen pult sur -Schopf. Das tun wir uns jetzt richtig schmackig einwürzen. Das muss man ein bisschen einmassieren, ja, damit das richtig äh, schön in das Fleisch reingeht, unsere Würze. So, jetzt haben wir es fertig mariniert. Jetzt gehen wir das aufs Blech. Circa zwei bis drei Stunden, 120 Grad, bis das richtig weich ist und fast von selbst zerfällt. Dann habe ich noch einen energiesport für euch. Wenn ihr das Fleisch schmort im Rohr, dann achtet darauf, dass ihr wirklich nur die Bleche im Rohr habt, die ihr braucht. Und ganz wichtig ist die Energieeffizienzstufe. Jetzt schauen wir uns das einmal an, ob man das schon zerzupfen können. Ui, heiß. No, Schaut mal. Das zerfällt ja richtig schon von selbst. Und wunderbar weich, also es lässt sich super zerreißen, genauso wie wir das brauchen für unser Sandwich. Also, ich selber bin begeistert von meinem Fleisch. Mmh, super. So, jetzt brauchen wir unseren Apfel. Den schneiden wir uns in Scheiben. Dann tun wir den mit ein bisschen Zucker in der Pfanne karamellisieren und löschen das mit unserem super Apfelessig ab. Sauerkraut, das werden wir jetzt noch mit unserem Sauerrahmen marinieren und mit schwarzem Pfeffer würzen und dann ist es schon bereit für unser sauerteig sandwich Auf die untere Scheibe von unserem knusprig getoasteten Brot, das was wir in der Butter anboden haben, kommen jetzt ein paar Blätter von unserem Kopfsalat. Drauf geben wir dann unser Pulskurfleisch, unser geschmackiges. Dann kommt da drauf unser Sauerrahmkraut und natürlich ganz wichtig, das eingelegte Gemüse von der Bettina. Dann kommen drauf unsere karamellisierten Apfelscheiben, weil das braucht ein bisschen diese Süße für die Säure vom Kraut und damit das noch richtig rund wird, bestreichen wir unsere obere Scheibe dann mit unserem Chilisenf, klappen das oben drauf und dann ist unser Brot fertig. Schauen wir ganz kurz zu unserem Teig, Boah, der schaut super aus, Schatz. der hat sich fast mehr als verdoppelt eigentlich, also der ist perfekt, den können wir jetzt dann gleich verwenden. Für unsere süßen Sauerteigschnecken brauchen wir jetzt natürlich noch eine Fülle. Das heißt, wir machen jetzt unseren Salzkaramell. Und zwar brauchen wir da Kristallzucker, den karamellisieren wir. Ganz langsam, wirklich langsam schmelzen lassen, ganz alleine kochen lassen und nicht umrühren, damit es keine Klumpen gibt. Und dann ist er dafür noch umso cremiger. Dann kommt dazu eine Prise Salz, dann ein bisschen Vanille, Butter und ganz zum Schluss, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, dann noch unsere frische Sahne. Und mit dem wird das ein wunderbarer Salzkaramell. Und wenn wir dann den Teig ausgerollt haben, dann streichen wir das rein, geben unsere gehackten Walnüsse dazu, rollen das zusammen. Schaut mal, wie cool die ausschauen. Und dann, wenn die alle drinnen sind, schaut das Ganze so aus. Und dann muss es noch einmal gehen. Das wird ungefähr noch eine halbe Stunde dauern und dann können wir es ins Rohr schieben. Und einen wichtigen Tipp habe ich noch für euch, wenn ihr einen Backofen habt mit Umluft und Heißluft, dann verwendet es die, denn da spart es euch noch einiges an Energie. Und da haben wir jetzt noch das Joghurt von der Bettina und äh, das ist so gut, dass wir das gar nicht groß verarbeiten, sondern das werden wir so verwenden. Also ein Tipp für unsere Salzkaramellschnecken im 5. Jahrhundert war das Joghurt ein ganz ein beliebtes Produkt in Asien. Man ist da schon drauf gekommen, dass die Milch so länger haltbar ist, aber auch besser verträglich. Der Milch werden Joghurtkulturen zugesetzt und diese Bakterien die verwandeln die Kohlenhydrate, sprich den Milchzucker, in Milchsäure um. Das verlängert die Haltbarkeit, gibt uns den Geschmack und macht die Konsistenz. Gleichzeitig ist während des Reifeprozesses auch beim Joghurt so, dass mehr Vitamine und Mineralstoffe entstehen, die in einer hohen Bioverfügbarkeit sind, das heißt von unserem Körper noch besser aufgenommen werden können. Vitamin B6 ist super für unsere Verdauung und für unser Nervensystem, aber auch die Proteine für unsere Muskulatur im Wachstum und in der Regeneration. Ganz viele Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, und auch Phosphor. Kleiner Tipp am Rande, in der Vollfettmilch ist der Anteil dieser gesunden Inhaltsstoffe höher als in der fettarmen Milch. Also die Mineralstoffe und auch die Proteine sind höher bei gleichem Kohlenhydratanteil. So ein Joghurt ist ganz leicht selber gemacht. Was man dafür braucht, ist ein Liter Milch, zwei bis drei Esslöffel von dem Naturjoghurt, das verrührt man, gibt man in den Ofen und bei 40 bis 42 Grad lasst man es acht bis zehn Stunden drinnen. Dabei ist der Energieverbrauch sehr, sehr gering. Man braucht kein Verpackungsmaterial und das Joghurt ist frisch, lebendig und schmeckt ganz mild. Unsere Süsskaramell-Schnecken sind jetzt auch fertig. nach 30 Minuten. Passt genau. Weil jetzt müssen wir da bedienen und unsere Fotos schicken. Ich glaube, wir haben da heute drei Supergänge vor uns stehen und da sieht man mal, wie toll die Produkte sind, die wir kriegen bei uns. Nämlich was dafür Aufwand dahinter steht für die Produzenten und Erzeuger, ähm, hat man heute glaube ich ganz gut gesehen. Und jetzt hoffen wir, dass der Bediener das auch gefällt. Super gemacht! Also du hast all diese traditionellen, althergebrachten Zutaten in moderne Rezepte verpackt. Und der Sauerteig, der findet ja in jedem deiner Gerichte Platz. Ein richtiger Augenschmaus. Ja, so viel Saures und die Bediener ist glücklich. Dann bin ich auch und dann muss ich es jetzt schmecken.